Ich bin Ottmar Stefan. Ich arbeite bei der Caritas Osnabrück in der Russlandhilfe, eine Kuh für Marx. Wir unterstützen seit 23 Jahren soziale Projekte in Russland, unter anderem auch in der Obdachlosenhilfe. Vor einem halben Jahr habe ich einen Filmbeitrag über die ShatterSuit Foundation gesehen. Das ist eine gemeinnützige Organisation in Hengelo, die produzieren Schutzanzüge für Obdachlose. Der Gründer von Sheltersuit hatte die Idee zu den Schutzanzügen, weil der Vater seines besten Freundes auf der Straße erfroren war. Und er hat dann überlegt, wie er ein, ein Kleidungsstück entwerfen kann, das der Obdachlose mit sich trägt und ihn äh, am Tag und in der Nacht schützt. Und so haben wir in dem Rucksack äh, zwei Teile, nämlich einmal einen wärmenden äh, Mantel und wir haben gleichzeitig ein, ein weiteres Teil, was man unten anknüpfen kann, sodass dieser Mantel sich erweitern kann zu einem Schlafsack. Bei meinem ersten Besuch in Hengelo haben wir gespürt, dass wir die Kooperation sehr gut gebrauchen können für unsere Russlandhilfe. Unsere Obdachlosenprojekte, vor allem in Sibirien, haben gezeigt, wie wichtig es ist, die Obdachlosen über diesen strengen Winter zu bekommen. Wir fangen an schon Anfang Oktober mit Minusgraden, die sich bis auf minus 40 Grad ausweiten. Und über ein halbes Jahr haben wir nachts Dauerfrost. Und da ist es ganz notwendig, einen Schutzanzug äh, zu haben, der das Überleben im Winter garantiert. Was mich am meisten bei unserem Besuch in Hengelo begeistert hat, war, dass die Mitarbeiter dieses jungen Unternehmens äh, sofort mit mir in Gedankenaustausch waren, wie man einen Shelter-Suit für die russischen Verhältnisse produziert. Sie haben bisher Shelter-Suits produziert für leichten Frost und sind jetzt mit uns dabei, einen mit, äh, für russische Verhältnisse herzustellen. Und das fand ich total genial. Und nun äh, haben wir schon die ersten Shatter-Suits bestellt. Die, äh, es werden 100 Stück sein, die im nächsten Winter nach Russland ausgeliefert werden.